Herzlich Willkommen beim Kanal Nachhilfe Wirtschaftsschule. Du findest bei uns die etwas anderen Lernvideos. Wir vermitteln dir die Lerninhalte nicht nur durch reine Erklärungen, sondern geben dir auch immer die Möglichkeit, dein Wissen direkt zu testen. Du findest daher immer am Ende eines jeden Lernvideos passende Übungsaufgaben mit Musterlösungen für dich. Die Inhalte sind dabei an den offiziellen Lehrplan der Wirtschaftsschule angepasst. Wir behandeln unter anderem die Themen lineare Funktionen, quadratische Funktionen und Finanzmathematik. Der Kanal wird aber stetig durch neue Themen erweitert. Mit uns kommst du erfolgreich zu deinem Abschluss an der Wirtschaftsschule. Wir helfen dir bei der Vorbereitung für die Abschlussprüfungen, indem wir alte Abschlussprüfungen gemeinsam berechnen und dir weitere Lernangebote und Vorbereitungskurse unter nachhilfe-wirtschaftsschule.de anbieten. Viel Erfolg!